Herzlich Willkommen zu Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert rund um die Themen des Digital Marketings, immer Dienstag und Donnerstags live um 10 nach 10 und später dann auch auf Instagram und YouTube. Heute mal nicht ein klassisches Digital Marketing Thema, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen und wer das ist, siehst du gleich nach dem Intro. <lacht> 10.10 .10 Uhr, Dienstag. Herzlich willkommen hier in meinem Livestream. Heute geht es mal nicht direkt um mein Social-Media-Team, sondern ich habe mir jemanden eingeladen. Die Schweizer werden ihn wahrscheinlich schon kennen, vielleicht der eine oder andere Deutsche auch schon. Das ist Michel Fornasier, auch bekannt als Bionic Man. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor. Ja, Guten Morgen zusammen, hallo Roche, danke vielmals für die Einladung. Wie du gesagt hast anfangs, man kennt mich vielleicht auch als Bionic-Man, ein Superheld mit Handicap und wir versuchen zusammen, also mein Team und ich, Kinder zu enthindern, äh, zu sensibilisieren, auf Menschen mit einer Beeinträchtigung und Mobbingprävention zu betreiben in Schulen, Kinderspitälern oder Reha-Zentren. Ja, das ist wunderbar. Ich kenne dich ja jetzt gut ein Jahr. Müsste, glaube ich, so ziemlich ein Jahr sein, als wir uns getroffen haben bei Bert in der, in der Agentur und haben damals die Übergabe einer bionischen Hand gemacht bei zwei Kindern und das hat mich natürlich sehr berührt und freut mich natürlich, dass du hier auch sehr viel unterwegs bist und jetzt wahrscheinlich im Moment auch so ein Turbo hinlegst. Du hast gesagt, du hast relativ wenig Zeit im Moment, deswegen herzlichen Dank, dass du da äh, für mich die Zeit genommen hast. Äh, erklär doch den Leuten mal, was du mit deiner Stiftung Gift Children A Hand machst. Genau, also ich bin ohne rechte Hand zur Welt gekommen, das ist schon ein paar Jährchen her und bin also einhändig aufgewachsen, was ganz wichtig war auch in der in der Kindheit, sage ich mal, meine Eltern, ich habe noch einen jüngeren zweihändigen Bruder und wir wurden genau gleich erzogen. Und mit der gleichen Mildung, mit der gleichen Strengung. Und das war ganz, ganz wichtig mit dieser Inklusion auch, dass ich nicht die Extrawurst hatte, sage ich mal, sondern ich wurde genau gleich erzogen wie mein jüngerer Bruder. Und ich möchte das mit dieser Stiftung, mit dieser Stiftung machen wir dann auch für Kinder 3D-Drucker-Handprothesen, also ganz innovative Handprothesen, denn für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahre, sage ich mal, sind Farben fast wichtiger als Funktionalität. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir möchten die Kinder unbedingt mit Einbeziehung mit einbeziehen in der Entwicklung dieser, dieser Handprothesen. Also sie sollen wirklich dann auch so aussehen, wie die Kinder das gerne wünschen und möchten. Das kann Glitzer sein, Regenbögen, Einhörner für Mädchen, Autos für Jungs und äh, am Ende des Tages trägt ihr diese Handprothese oder diese Zauberhand, sagen wir, äh, das Mädchen oder der Junge und nicht die Mutter der Vater oder der Orthopäde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und mit dieser Stiftung, give children a hand, also give someone a hand, ist ja jemandem helfen. Und wir probieren auch physisch den Kindern ohne Arme, ohne Hände Hand zu bieten. Das soll in drei Sätzen erklärt. Okay, ich zeige mal kurz deine Webseite, damit man sich auch ein bisschen was vorstellen kann. Hier sieht man direkt, das ist der Junge, der äh, damals bei der Übergabe, wo ich mit dabei war, Genau. Und ihr seht, vielleicht kannst du die zwei, drei Fotos mal kurz kommentieren, die hier drauf laufen. Genau, hier bin ich in einer Schulklasse, ich bin ab und zu als Mische unterwegs, dann wieder als Bionic Man, das ist so wie das Alter Ego von äh, Superman, der ist ja auch äh, oder, oder Batman ist ja auch Bruce Wayne und, und Batman bin, ist es der Mische und der Bionic Man. Wir geben den Kindern auch diese 3D-Drucker, Handprothesen und für die Kinder ist es mehr als ein Stück Kunststoff. Das ist so wie ein Stück, ein Protection Shield, also so ein, ein Schutzschild. Klar muss man das auch pragmatisch sehen, das heißt nicht, die Kinder werden da nicht mehr gemobbt, aber es gibt ihnen Selbstsicherheit und das ist ganz, ganz wichtig und letztendlich hat mir eine Mutter eines Mädchens geschrieben, wo auch so eine Hand hat, hat gesagt, abends, wenn das Mädchen ins Bett geht, nimmt es die Handprothese mit, zusammen mit der Lieblingspuppe, weil es sich dann auch im Schlaf beschützt fühlt von dieser schützenden Hand. Und das ist doch ein sehr schönes Kompliment, dass die Kinder sich auch beschützt fühlen und gestärkt von diesen Handprothesen oder Zauberhänden, sagen wir, wie gesagt. Ja, da bin ich absolut äh, deiner Meinung. Und äh, man hat es ja auch gesehen bei den paar Videos äh, bzw. Bildern. Der Bionic Man, wie ist dieser eigentlich grundsätzlich entstanden? Du hast ja auch ein paar Comics Genau, der Bionic Man, also die Inspiration auch hier, waren die Kinder, weil ich habe ja so eine moderne bionische Handprothese seit jetzt knapp vier Jahren. Und die Kinder haben mich immer gefragt, hast dann du auch Superkräfte? Und ich habe das anfangs verneint und die waren ein bisschen enttäuscht und haben gedacht, so eine tolle Hand, Science Fiction-mäßig aussehend und nicht mal Superkräfte, ist ja voll öde, oder? Und irgendwann habe ich angefangen, die Frage zu beantworten, man weiß nicht so genau mit diesen Superkräften. Und die Kinder waren ganz äh, aufgeregt und euphorisch zur Mutter, zum Vater oder zu der Lehrerin gerannt und haben gesagt: Wenn ich groß bin, dann will ich auch so eine Zauberhand haben. Und die Kinder waren eigentlich die Inspiration, wenn man gefühlt 300 Mal gefragt wird: Roger, hast du superkräfte? irgendwann glaubt es auch, oder? Und ich habe einen guten guten Kollegen, den David Bohler, der hat lange Zeit für Marvel und DC Comics in den USA gezeichnet. Also ein Schweizer aus kann, aber hat 25 Jahre in den USA gearbeitet, für diese großen Comic-Häusen, also Batman, Spider-Man, Hulk, die kennen ja jeder. Und dann haben wir gesagt, es machen wir einen Superheld mit Handicap, aber sein Handicap ist eigentlich nicht sein Defizit, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder seine Schwäche, sondern seine Superkraft, seine Added Value. Und das ist eigentlich ein komplett anderer Mindset, als sage ich jetzt mal andere Superhelden, wo eine Gabe oder eine Stärke sie eigentlich zum Superhelden macht. Und hier ist es eigentlich eine vermeintliche Schwäche, wo eine Stärke daraus wird. Und das muss nicht eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung sein, das kann ein Stottern sein, eine andere Schwäche. Aber ich glaube, wenn man den Mindset ändert, kann eine Schwäche zu einer Stärke oder zu einer Besonderheit werden. Ja, das sieht man ja äh, an deiner Hand. Also ich finde das faszinierend, was heute schon möglich ist. Und äh, du hast jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, jedem eine solche Hand, die du hast, äh, zu übergeben. Was ist so das Konzept hinter äh, dem, was du machst? Ich glaube, das sind alles 3D-Prints, oder? Genau, 3D. Wir haben das große Glück, mit ganz tollen Startups auch zusammenarbeiten zu dürfen mit ganz innovativen Köpfen. Bei uns hat es ganz viele Product Designer auch an Bord. Und natürlich die Kinder sind am Ende des Tages äh, die Jury, die die Hände bewerten und sagen, nein, das geht gar nicht oder da muss noch irgendwo mehr Leuchtkraft rein oder mehr Glitzer. Und äh, auf sie, sie sind eigentlich die, die Jury und die Richter, die uns auch beurteilen, äh, wie die Hände dann am Ende des Tages aussehen sollen. Und was ganz, ganz wichtig ist, diese 3D-Drucker-Handprothesen sollen wirklich auch sehr innovativ daherkommen. Also ich meine, viele Menschen haben immer noch dieses, äh, wie soll ich sagen, wenn die an Handprothesen oder wenn wir, auch früher ich, wenn wir an Handprothesen gedacht haben, haben wir irgendwie an Schaufenstermogen, gedacht oder Captain Hook und <lacht> haken. Und äh, irgendwo muss man sagen, nein, es soll mehr ein Peter-Pan-Moment für die Kinder sein als ein Captain Hook. Also mehr Magie als ein bisschen creepy. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum sind wir eigentlich mit diesen 3D-Drucker-Händen recht gut unterwegs, äh, weil die auch sehr kostengünstig sind und sehr robust. Das ist ganz wichtig. Neben, dem, neben der Optik, dem Design ist natürlich auch die Robustheit ein großes Thema. Wenn der große, der kleine Bruder da mal mit dem Spielzeug-Traktor drüber fährt, <lacht> sollte die Hand auch äh, das überstehen. Ich Glaube, denn nichts ist frustrierender, als wenn jemand, äh, also wenn etwas immer kaputt geht und, äh, und eingesendet werden muss und repariert. Und diese Hand, also diese Handprothesen, sollen wirklich wie ein Toy, wie ein Spielzeug daherkommen. Und ich meine das ist absolut nicht abwertend, aber die Kinder sollen Freude haben und, und irgendwo, wie, wie sie sich äh, freuen auf ein Spielzeug, das sie geschenkt kriegen oder im ähm, Spielwarenladen sehen. Und darum sind Handprothesen. Wir probieren auch dieses wie soll ich sagen, diese negativ besetzt, ist das falsche Wort, aber irgendwo dieses Schaurige, ein bisschen von Handprothesen zu nehmen und irgendwo das in etwas Cooles umzuwandeln. Du hast ja letztens auch das Ganze äh, über Social Media entsprechend geteilt. Das heißt, du hast daraus mal eine Story gemacht, äh, wie das Ganze entsteht. Was ist denn so der Punkt, was, wo hilft dir und der Stiftung Give Children A Hand Social Media weiter? Ja, Social Media, ich finde das äh, groß. Es also sind natürlich immer zwei Seiten der Medaille, wie überall, oder? Aber ich finde Social Media sehr hilfreich in der Beziehung, auch dass es ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen gibt, äh, von Eltern beispielsweise mit Kindern mit also mit einem Geburtsgebrechen oder mit einer Amputation, wo sich dann auch untereinander austauschen können. Das hatten meine Eltern nicht. Also diese Selbsthilfegruppe helfenden Eltern, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, wie machst du das mit Fahrradfahren mit deinem Jungen oder mit deinem, äh, mit deiner Tochter und die tauschen sich aus. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil man voneinander lernen kann. Und bei mir ist es eigentlich, letztens hat mich auch eine Journalistin gefragt, ja, vorne ist je. Brauchen Sie dann Publicity? Und ich habe gesagt, ja, ich brauche Publicity, aber für die Sache, nicht für mich. Ich habe auch keine Profilierungsneurose drin mit einem Superheldenkostüm rum. <lacht> Sondern es geht wirklich um die Sache und da die natürlich Social Media extrem. Und da äh, bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Kanäle auch bespielen kann. Ob jetzt das Instagram, LinkedIn, Facebook, you name it, oder es gibt so viele. Ähm, und da erreicht man auch Leute, wo man vielleicht früher mit Briefpost ein bisschen schwieriger erreicht hätte. Ja, das ist natürlich schon der große Vorteil. Ich glaube auch, äh, nebst deinem eigenen Netzwerk, hat Social Media auch ein bisschen dazu beigetragen, dass du eben entsprechend äh, zum Beispiel bei Pro7 schon warst, bei genau. äh, Galileo. Äh, ich habe mir das angeschaut und musste sagen, ja, das, das war richtig gut äh, porträtiert. Und die ganze Geschichte, das, das merkt man wirklich, dir geht es nicht darum, dich als Bionic Man nach vorne zu drücken oder zu treten, wie das äh, teilweise bei äh, anderen Personen vielleicht der Fall sein könnte, sondern hier geht es wirklich darum, was äh, die Kinder davon haben. Und der Bionic Man ist halt einfach etwas, was äh, den Kindern vielleicht etwas näher ist, als äh, der Michael Fornasier. Genau, genau. Ja, wenn ich in Schulen bin, dann interessiert er mich, also ist kein Menschen dort. Dann geht es nur um den Bionic Man und was ganz wichtig ist, ich möchte ja das auch gerne teilen und wir haben auch die Bionica, also die weibliche Superheldin, das Pendant eigentlich zum Bionic Man und die gibt es ja auch in echt, das ist die Romina mansus sie ist ohne linke Hand auf die Welt gekommen und sie spielt den Part der Bionica. Und ähm, eigentlich, weil viele Mädchen mich auch gefragt haben in Schulklassen, hatten der Bionic Man keine weibliche Superheldinnen-Freundin. Und das ist ja absolut legitim, dass Mädchen, die wollen eine weibliche Superheldin, das ist absolut okay. Und neben Wonder Woman und, und Captain Marvel ist ja auch eine Frau, gibt es eigentlich nicht so viele Frauen in dieser nicht der so Gender Equal in der Superheldenwelt. Und dann haben wir gesagt, nein, wir machen jetzt wirklich auch mit Romina eine weibliche Superheldin mit Handicap. Und das brauchen wir, weil es gibt ja den Dr. Mobbing. Den Dr. Mobbing bei Bionic Man ist so wie der Joker bei Batman. Und wir brauchen da unbedingt Verstärkung, weil der hat wirklich ganz Fieses im Schilde. Ja, ich äh, habe das äh, immer wieder verfolgt. Und äh, die Idee auch der Comics, die sind... Richtig, richtig gut, auch so dass das Konzept, was dahinter steckt. Äh, ich glaube, du hast jetzt zwei Bände draußen, oder? Ja, genau. Äh, ich habe jetzt gerade nicht äh, präsent, ich glaube, ein drittes ist schon in Planung, oder? Genau, ein drittes wird dann Q4 2020 ähm, erscheinen, natürlich dann auch mit Bionica mit an Bord. Und geplant ist eigentlich, dass wir so eine, wie die, bei DC Comics gibt es ja diese Justice League, oder mit Superman und den ganzen Figuren. Und unser Ziel ist, irgendwann eine Disability League zu haben, also Menschen in einem Rollstuhl sind da, das wäre dann der Rollerman oder so, aber auch Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung, beispielsweise mit einem Tick, mit einem Zwang, mit einem Stottern, da gibt es ja so viele Sachen und das sind ja unsere Special Needs. Und dass diese Special Needs oder diese, ich sage mal, wirklich bewusst nicht Schwächen, sondern Besonderheiten, eigentlich wie ein Added Value werden. Und wenn wir eigentlich so wie das Pendant zur Justice League wäre, gäbe es dann die Disability League mit so, sag mal, zehn Charakteren, wo sich dann jeder wieder drin findet. Eben. Ja, super Sache, die du da aufgestellt hast in den äh, letzten Monaten, Wochen und Jahren natürlich. Äh, ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Wir haben jetzt eine gute, gute Viertelstunde rum. Ich werde das selbstverständlich deine Webseite und all deine Kanäle äh, unter diesem Video dann entsprechend verlinken bzw. das noch nachholen bei allen Lives, die ich gerade raussende über die verschiedenen Kanäle und hoffe natürlich auch für die Stiftung Giftschild in a Hand, dass die weiterhin sehr erfolgreich, erfolgreich unterwegs ist. Das und äh, dir wünsche ich natürlich viel Erfolg, selbstverständlich äh, in all deinem Tun und schau, dass du auch zwischendurch mal zur Ruhe kommst. Ne? Genau, meine Work-Life-Balance ist manchmal nicht so balanced, aber das wünsche ich dir von Herzen auch, lieber Roger. Danke. Und allen Mithörenden oder Mitsehenden auch. Dankeschön. Ja, danke auch. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Ja, und vielleicht Kurz ein, ein Schlusssatz. Also was eigentlich Bionic Man oder der Michel auch sehr wichtig ist, dass eigentlich alles sind gleich besonders. Alle sind gleich und alle sind besonders besonders die Kinder ähm, da auch Mobbingprävention zu betreiben. Und was vielleicht noch ein schöner Schlusssatz ist, finde ich, so peter pan mäßig ist, werdet nie ganz erwachsen. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach so <lacht>